Michael Faraday wurde am 22. September 1791 als Sohn des Schmieds James Faraday und dessen Frau Margaret Haswell in Newington Woods bei London geboren. Faraday erhielt keine Schulbildung, sondern arbeitete bereits im Kindesalter als Laufbursche für einen Buchbinder namens Riebau. 1804, im Alter von 13 Jahren, absolvierte er seine Ausbildung zum Buchbinder. Durch seine Arbeit an diversen Büchern wurde sein Interesse an wissenschaftlichen Themen geweckt 1812 besuchte Faraday Vorlesungen des Chemikers Davy an der Royal Institution in London Faraday machte sich Notizen und schrieb seine eigenen Gedanken zu den Themen nieder Wiederum präsentierte er Devi und bat ihn um eine Anstellung. Als Davies Vertretung kümmerte er sich um die Vorträge der Gastdozenten der Royalinstitution und bereitete die Demonstrationsversuche vor. Im Jahr darauf, 1816, veröffentlichte Faraday seine erste wissenschaftliche Arbeit über die chemische Analyse von Edskalk. Außerdem half er weiterhin Debye bei seinen Experimenten und Erfindungen. 1821 veröffentlichte Faraday seine Arbeitsergebnisse über elektromagnetische Rotation. Er schuf die Grundlage für die Theorie des elektromagnetischen Feldes, indem er die Induktionserscheinung mithilfe den Raum durchziehe in der Kraftlinie erklärte. Strom entsteht danach nur dann in einer Spule, wenn sich magnetische Kraftlinien in einem bewegten Magnetfeld schneiden. Faraday konstruierte eine Vorrichtung, bei der ein elektrischer Leiter um einen festen Magneten rotierte und im Gegenexperiment ein beweglicher Magnet um einen festen Leiter. Faraday hatte somit den ersten, wenn auch sehr einfachen, Elektromotor konstruiert. Sein Besterben bestand nun darin, den Umkehreffekt zu beweisen, also die elektrische Wirkung des Magneten. Im Jahr 1824 wurde als Mitglied der Royal Society anerkannt und 1825 als Nachfolger von Davy zum Direktor des Laboratoriums der Royal Institution ernannt. 1831 gelang ihm schließlich der Beweis des Effekts der elektromagnetischen Induktion, der heute als Transformator bekannt ist. Er erklärte seine Versuchsergebnisse mit Hilfe von magnetischen Kraftlinien, da er über keine mathematischen Kenntnisse verfügte. Die Richtung des Induktionsstromes wurde demnach durch den Schnittpunkt des Rates mit den von Nord nach Süd verlaufenden Kraftlinien bestimmt. Durch die anfangs nur als Hilfsmittel zur Veranschaulichung herangezogenen Kraftlinien, prägte Ferede den Begriff des magnetischen und elektrischen Kraftfeldes. Ferede fand durch seine Experimente das Ohrmodell des Generators und legte den Grundstein für den Dynamo und den Elektromotor. Zu seinen weiteren Errungenschaften gehört die Verflüssigung von Chlorgas unter Druck und die Entdeckung von Benzol. Noch zu Lebzeiten wurde Michael Ferrede mit den renommiertesten Preisen bedacht und mit insgesamt 92 Ehrenmitgliedschaften wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien geehrt.